Ich bin Markus vom Veganik-Videoblog und zeige euch heute ein neues Rezept. Und zwar zeige ich euch heute, wie ihr einen ganz leckeren Nudelauflauf mit dem Violife Mozzarella machen könnt. Der ist richtig, richtig lecker dazu und ich mache den mit Spiralnudeln, weil die Spiralnudeln halten sich so richtig schön am Gemüse und an der Tomatensauce fest. Und wie das Ganze geht, das seht ihr jetzt. Das ist dann also der fertige Auflauf. So schaut der aus. Also richtig schön überbacken, richtig schön mit der Tomatensauce nochmal richtig lecker an den Spirellis dran. Okay, ihr möchtet das nachmachen, dann habt ihr hier unten drunter die Zutaten und auch die Zubereitungsschritte. Und wenn ihr sonst Rückfragen an mich habt oder dergleichen, schreibt mir gerne eine E-Mail an markus .de. Dann war es das für heute. Bei mir gibt es leckeren Auflauf mit lecker lecker Mozzarella von Biolife und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!